Ja, heute haben wir eine Aufgabe bekommen. Und zwar möchte der Sabedini sich eine alaun batterie in sein Auto basteln und hat sich jetzt darüber Gedanken gemacht. Das ist ja blöde, falls wir, ne, immer wenn sie schön warm bleibt, ist ja kein Problem, ist das alaun drin gelöst. Aber wenn sie dann abkühlt und keine Strompulse mit dabei sind, dann bilden sich Kristalle. Tja. Und jetzt wollen wir mal hier den Test machen, ob das auch funktioniert. Ich meine, von ein paar 80, 70 Grad Celsius, auf 20 Grad abkühlen lassen mit Bedini-Pulsen funktioniert ohne dass Kristalle entstehen. Und mal gucken, ob das auch noch ein bisschen tiefer geht, mit einem Tiefkühlschrank. Ja, momentan ist unsere Voltzahl bei 11,95, 11,93 Volt. Also eigentlich für eine Alone kristall kristallbatterie proppe voll. Das ist eine 12 Volt Batterie normalerweise. Ja, ich hoffe mal nicht, dass mir der Kühlschrank dann explodiert. Weil diesmal gehe ich mit dem Riesenbedini hier ran. Ja, na, gucken wir mal, was er sagt. Wa? So, ihr zwei. Dann wollen wir hier mal aufmachen. Alles klar und zu das Ganze. So. zwölf Volt. Und da ja, komm schon. Geht nicht. Das. Jetzt geht er. Geht. Funktioniert. Okay, na denn. Lassen wir mal ein bisschen dackeln. Ja? Jetzt haben wir es 3-4 Stunden später ungefähr. Die Voltzahl ist jetzt bei 12,46. Und hier habe ich mal noch ein Temperaturmessgerät mit dazu genommen. Und wollen mal gucken, wie kalt unsere Batterie jetzt eigentlich ist. Ja, nach wie vor flüssig. Nach wie vor komplett flüssig, nichts vereist. Ja, der Temperaturfühler steckt jetzt drin und das Messgerät zeigt an minus 7,4 Grad Celsius. Und nach wie vor schön flüssig. Ja, erzähle ich auch keinen Scheiß. Ah, fast flüssig. Okay. Also... bei minus 7 Grad. Ja, also nochmal. Die mittleren zwei Zellen. Ne, die bewegen sich. Da hat das Wasser, wie gesagt, 7,4 Grad Celsius minus. Aber rechts und links sind sie doch vereist. Also... Trotz Bedini-Pulsen. Wir haben zwar keine Kristallbildung vom Alauen hier drin jetzt, ne? allerdings das Wasser friert leider doch ein. Gut, also für komplette Minustemperaturen ist es wohl nichts. Na gut, wenn man die nur zu Hause betreiben möchte, kann man sie ja in die Erde einbuddeln. Ne? Dann geht es auf alle Fälle. Aber so für einen normalen Autobetrieb im tiefsten Winter ja ne, ist es so noch nicht so richtig. Gut. Ja mal gucken, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Zusätze, die man da noch reinmachen kann. Ohne dass die Funktion beeinträchtigt wird. Hm. Gut, bei Dini-Motor nochmal ausschalten. Mal gucken, wohin sie zurückfällt. schön langsam ja, jetzt nach 4-5 minuten sind wir auf 1240 runtergefallen und jetzt hängen wir mal eine last an also ein 12, -Strom -Gleichstrom, äh, 12 volt gleichstrom motor so rum zieht ungefähr 1,2 ampere gut probieren wir mal wa? Das ist Volllast. Volllast. Ich kann ihn nicht anhalten. Keine Chance. Das zieht die Batterie voll durch. Aha. Und geht schon im Verhältnis zu Bleisäure ne? schon relativ ratzfatz nach unten. Aber ist ja auch eine Alone-Batterie. Ne? Also. Mit Bleissäure nur bedingt zu vergleichen. Gut, aber so funktioniert es ganz gut. Sind wir immer noch bei minus 6,3 Grad Celsius, was die Batterie hier drin hat. Und hält soweit ganz schön durch. Gut, also ich bin soweit zufrieden erstmal. Mhm. Gut, jetzt lasse ich die nochmal schön entladen mit dem Gleichstrommotor und dann wird es nochmal geladen. Ja, das war jetzt erstmal der Kältetest mit einer Kristallbatterien. Hm. So, jetzt mal noch einen kleinen Nachtrag. Also es sind jetzt bestimmt eine Viertelstunde später und seht ihr das? da pendelt immer runter zwischen 10 66 und dann wieder hoch auf 10 68 jetzt sogar 69 da jetzt ist ja absolut nichts lineares nach unten mehr zu sehen So was? na mhm. ja gut das kann jetzt natürlich mit dieser erwärmung hier drin zusammenhängen ne? aber die waldfee Schön sogar auf 69 wieder. Mhm. Naja. Oder sind nur die Temperaturschwankungen für den ganzen Saft da drin verantwortlich. warum ja, wie nun, es funktioniert. Warum das jetzt heißt funktioniert, da können sich jetzt die Theoretiker wieder ihre Köpfe drüber zerbrechen und sich rumstreiten. Da hänge ich mich überhaupt nicht rein.